Vor allem, wenn man in der Stadt wohnt, äh, wissen wir leider, äh, dass die Luftqualität zunehmend sogar als gesundheitsgefährdend äh, beschrieben wird. Äh, damit man trotzdem eine gute Laufroute finden kann, äh, hat sich die, unsere größte Gruppe äh, mit dem Projekt Luftbedrohung beschäftigt. Äh, Elisabeth, Max, Pablo, Jonathan, Leon, Gabriel, Simon, Moritz und Peter. Äh, ja, was ist Luftbedrohung? Was ist das? Was habt ihr gemacht?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 nur so leise, sie funktioniert eigentlich. <lacht>